Hey Leute, es ist Montagabend und ich bin hochmotiviert in dieser Woche die Rocket Monatsmission zu erreichen. Letzte Woche hatte ich so ein bisschen halbseidenen Versuch gestartet, aber nach drei Serien, wo nichts dabei war, hatte ich dann auch wieder aufgehört. Diese Woche soll es besser werden. Habe auch gleich schon eine 750-Punkte-Liste gespielt. Die war aber gar nicht so spektakulär. Da waren einfach ein paar fette Granks dabei. Jetzt zeige ich euch hier nachkommentiert die Serie, die ich um 1945 gespielt habe. Da waren ein paar ganz interessante Partien, vor allen Dingen Reizungen auch dabei. Und ja, wir sehen es hier gleich im ersten Spiel. Das Ding nimmst du natürlich gerne bei Passe Passe, aber beim Rocket kriegst du es natürlich selten für so wenig. Bei 27, äh, sagen wir mal, kann man sicher auch noch seriös mitgehen. Ab dann wird es immer heißer, denn die Gefahr besteht natürlich realistisch, sich hier auch zu überkaufen. Und so richtig komplett ist das Spiel andererseits auch noch wieder nicht. Also... Ähm, üblicherweise wäre ich wohl bei 27 spätestens ausgestiegen, aber hier im Rocket gehst du eben ein hohes Risiko. Da war ich bereit, erst auf 45 zu passen. Nennt mich konservativ, andere reizen vielleicht sogar das Ding noch als Karo Hand, aber so verrückt ähm, will ich es dann hier im ersten Spiel doch noch nicht treiben. Ja, gucken wir, was passiert. Mittelhand. Nimmt auf, braucht ein bisschen, tauft einen Kranken. Wir hoffen mal, dass er irgendwie nur den Wenzelstürzer hat mit zwei Bauern, ne? dass unser Partner zwei Bauern dagegen hat. Ich denke, Karo 10 kann man schon investieren. Lief auch gut durch. Jetzt auf Karo König wechseln. So, mal gucken, was mein Partner hat. Je nachdem, ob er einen Ass schmiert oder eben nicht, kann man auch schon dann sehen, ob er die Bauern hat. Also wenn er keinen Ast schmiert, hat er vielleicht zwei Bauern. Und da geht jetzt schon plötzlich die Karte auf. Überraschend, ne? Er hätte eigentlich direkt schon zeigen können, wo ich Karo König äh, gespielt habe. Ähm, ja, das war dann also nichts für uns. Ich habe äh, nach der Serie reingeguckt, ach, da habe ich auch geguckt, Herz Bauer hat er tatsächlich gefunden. Also er hat wirklich den Wenzelstürzer gereizt mit den beiden alten und fünfmal Kreuz von oben. Ah, den musst du hier ja einfach reizen, ne? Ähm, er macht auch nicht das Kreuzhandspiel, hätte noch das Kreuzhandspiel machen können, den 7 Trümpfer mit drei Abgabestechen, aber guckt einfach rein, findet den Herzbauern. So wird es halt gespielt. Ne? So funktioniert das. Ein äh, bisschen Gottvertrauen muss man ja haben. Und hier ist gleich die nächste hohe Reizung. Diesmal bin ich nicht beteiligt, aber bis 33, Da bin ich natürlich interessiert, was jetzt passiert. Die äh, Pik habe ich die 10, wenn mein Partner Pik gereizt hat. Dunkle Farbe, Kreuz habe ich stark. Also. In der roten Farbe hat er vielleicht auch irgendwie ein Problem, sich überkauft zu haben. Vielleicht muss er jetzt schon wieder einen Gang machen. Muss er oder kann er? Und er spielt den Gang. Ja, und das heißt doch, zwei Buben bei meinem Partner mindestens bei der 33-Reizung. Und ich kann wunderschön das Kreuz Ass hier anzeigen. Die Blanke 10 auch gerettet. Ja, und jetzt kommt eben noch nicht mal der Abzug des Buben. Da kriegt man gleich natürlich so ein bisschen Sorge. Hat mein Partner wirklich auch noch den Karo Buben? Oder hat er ihn einfach nicht abgezogen? Deswegen ähm, mache ich jetzt hier, gehe ich auch erst noch mal so ein bisschen klein äh, ins Geschäft. Aber jetzt sieht man doch an den Abwürfen, dass Spieler 3 wirklich gar keinen Buben mehr hat. Und ja, jetzt machen wir den Sack schon zu mit diesem Abstich hier. So, und mein Partner hat den Pik gereizt, aber so richtig stark in Pik ist er nicht. Jetzt hat äh, Spieler 3 hier, glaube ich, gerade einen Fehler gemacht. Er hat jetzt noch eine Pik-Lusche hochgespielt, hat vielleicht vergessen, dass er selber Pik-König gedrückt hat. Ähm, hat übrigens Herz Bube sogar gefunden. Also da kann man ja nicht sagen, dass der Mann schlecht findet. Ne? Äh, einmal bei einer 45er-Reizung den Herzbuben zum Grang mit rein. Und auch jetzt sollte der ihm eigentlich ganz gut in, in den Kram gepasst haben. Allerdings ähm, gegen, ja, gegen die drei Bauern in der Hand und ähm ja, wo er es nicht mal mit der Pik 10 versucht hat, also die Pik 10 er nicht mal eingesammelt hat, die Blank stand, ist er jetzt sogar Schneider geblieben, also ja, was hat er dann noch, wie gesagt Herz Ass 10, also wenn er über die Dörfer geht kommt er jedenfalls definitiv weiter ne? so viel muss man sagen Ja, und da weißt du auch gleich, dass du hier wieder in, in der Action bist, in der Showtime bist, im Rocket-Format. Habe ich heute schon einige interessante Reizungen und Partien gesehen. Wie gesagt, manchmal hat man das Gefühl, die anderen gönnen einem dann auch nicht das Schwarze unter dem Fingernagel. Aber nun gut, da muss dann jeder durch. Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, wenn man es einfach mit besonderem Gemüt nimmt, dann wird es viel leichter. So, da gehen wir rauf, 14 Augen. So, wie setzen wir das Ding fort? Ja, langer ich kurze Farbe. Irgendwie, was für ein Spiel schlagen wir denn jetzt hier überhaupt bei 18? Ne? Ich bin tatsächlich auf die verwegene Idee gekommen, hier direkt mal Karo 10 rauszupusten nach dem Motto ähm, 6-3-1. Das Übliche, vielleicht ein Drilling-Kreuz und dann blanker Karo und Ass bei unserem Partner. Das hat er schon mal hingehauen. Und wenn er halt den Drilling in Karo hat, Ass zu dritt oder so, dann steht er ohnehin 2-2. Dann ist das ist da auch nichts los. So, jetzt haben wir äh, 16 30. Und jetzt ja irgendwie ein geschmeidiger Vortrag von meinem Partner. Also Karo war ja ein Griff, Griff ins Klo, aber wenn er kein Karo hat, muss er ja was anderes haben. Ne? So, wenn es der Sechstrümpfer ist, hat er immer noch zwei Fehlkarten. Das kann jetzt noch die bestellte Herz 10 sein. Und es ist nur der Sechstrümpfer. Mein Partner spielt ihn jetzt ein. Gut, der wird doch das Kreuz Ass nicht blank gezogen haben. Nein, sieht nicht so aus. Naja. Dann müssen wir wohl hier mal nach dem Rechten schauen. Kreuz sehen sie gut aus und wusch, da ist es schon wieder passiert. Trotz Karo 21 Abstich nicht mal 50 Augen bekommen. Also hier ist was los am Tisch. Hier ist was los. Ähm, ein richtig schönes Gemetzel. So, und jetzt denke ich mir doch, nach drei Spielen müssten die anderen eigentlich ähm, ja schon so ein bisschen abgekocht sein und ich stehe hier mit den fünf vollen äh, reizt mein Herz ohne sechs es wird aber auch rasant gereizt ne ich, äh Herz ohne 6, man kann auch auf Grang ohne 4 gehen, also sowas wie Herz, König, Karo 10, 14 drücken, ne? Pik Ass 10, 10 mit der Dame, 38, die beiden Asse 60, also 60 schon fast automatisch. Ähm, du kannst natürlich in Pik auch mal den König bekommen, du kannst den Karo den König bekommen. Äh, vielleicht findest du auch Kreuz Luschen und kriegst den Kreuz ein Bild. Also es gibt natürlich viele Möglichkeiten hier, sowohl den Grang als auch den Herz irgendwie zu gewinnen. Ähm, so gesehen lasse ich mich da auch erstmal nicht ins Boxhorn jagen, weil ich natürlich auch mitbekommen habe, dass die wirklich auch keine Schmerzen kennen, hier die lieben Mitspieler. Und naja, gut, jetzt irgendwo, äh, irgendwo vielleicht auch ein bisschen spät, habe ich dann doch gesagt: Banane, das ist vielleicht nichts. Ähm, gucken wir uns also einen Grand Hand an. Ja. Und hier an der Stelle sehen wir schon, ich weiß nicht, ob mein Spiel so gut gelaufen wäre. Karo Ass jedenfalls läuft schon mal von Haus aus nicht. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, was das wohl für ein Gang Hand ist. Ich gehe mal von aus, der ist vielleicht gezwungen, deswegen haue ich hier rein. Also ähm, wenn er mit Zweien hätte, so stark wie meine Beikarte ist, hätte ich doch gedacht, dass er reinguckt. Da habe ich also schon mal richtig spek spekuliert, spekuliert. Und äh, jetzt muss er natürlich Fehlkarten ohne Ende haben. Ne? Also gut, die drei Unterjungs, kein Stück Karo. Ähm, er kann natürlich vier äh, Herzen haben, dann hat er immer noch drei dunkle in der Hand oder ähm, wenn er nur drei Herz hat oder so, ich mein Herz erst zehn, muss ich ihm ja nun mindestens noch zutrauen, dann hat er vier dunkle Karten in der Hand. Also bevor ich ihm da irgendwie was hochspiele, bevor ich ihm im Pick irgendwas etabliere, greife ich nochmal ins Karo rein. Hier an der Stelle sehe ich ja auch jetzt, zwei Karos sind im Stock. Also Karo König Lusche hätte ich gefunden, dann hätte ich natürlich einen schönen Karo ohne Vieren gehabt. Ich hätte auch mit 21 Karo gedrückt, irgendwie den, den Herz versuchen können, ähm, gut, aber wie gesagt ich bin hier offenbar nicht rangekommen, so und jetzt zeigt sich er hatte genau zwei Pik, Herz Ass kommt und Herz 8 noch bei meinem Partner und das zeigt natürlich definitiv, dass er nur drei Herz hat und also jetzt auch noch zwei Kreuz dabei haben muss und hier ist eigentlich ganz interessant ähm, mit Herz 10 ist das Spiel jetzt verloren, das ist klar, weil wir ja schon wissen, was drin liegt, also wir haben jetzt gleich Rest und Kreuz 10 ist unterwegs, wenn der Spieler jetzt an der Stelle wirklich, ähm, den super unkonventionellen Zug spielt mit der Kreuz-Lusche aus der einfach bestellten Kreuzzehn. Dann äh, gewinnt er die Partie. Ich komme mit, mit dem Ass ran, kann noch einen Karo-Zwischenzug machen und er bekommt die Kreuzzehn nach Hause. Und ähm, mein Herz König natürlich auch. Das war natürlich schwer zu sehen, aber ja, gut, der Vortrag war dennoch jetzt so ein bisschen ideenlos, sagen wir mal hinten raus. So, jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Drei Asse, eine Zehn, zwei Bauern, vier Augen drücken. Wir haben eine 18 aus Mittelhand. Kann natürlich sein, dass da jetzt auch einer irgendwie plötzlich eingeschnappt ist nach den verlorenen Spielen und den hohen Reizungen. Das weiß man nie so genau. Aber ähm, naja, der hat den einfachen Plan Bauern verteilt. Die 18er Reizung lässt für den Moment auch das für gut möglich erscheinen. So ist es auch schon. Ist drin der Fisch hier. Jetzt noch die drei Vollen ziehen. Das reicht dann schon schneider varianten oder pläne haben wir hier im weitesten sinne nicht dafür ist die nummer dann doch zu hohl und zu viele abgabestiche ja und guckt euch das mal an du es waren teure spiele und wir sind völlig ungeschoren aus der nummer rausgekommen jetzt springt doch hier der motor an jetzt muss er doch eigentlich anspringen und da haben wir wirklich einen sehr schönen ansatz ähm, Oh, wir kriegen wieder reizung ne? wir kriegen gegenwind also Spieler 3 zahlt es mir hier auch mit gleicher Münze heim. Sind wir an sich aus der Komfortzone raus. Ich meine, ich muss ihn reizen, aber 36 ist natürlich ähm, die Komfortzone, wo wir zum Karo mit rein easy machen können. Jetzt das Ding aus der Hand, aber mit Kreuz 10 bestellt und Herzkönig machen wir natürlich auch nicht so gerne. Außerdem wollen wir an sich, können wir aber immer noch bei 44 gut zum Gang finden. Karo rein oder zum Kreuz. Ja, also es ist der Kreuz drin. ne? Ich denke, es ist solide und vernünftig, gegen diese Reizung jetzt hier den Kreuz zu spielen in Mittelhand. Beim Kranken, man weiß schon gar nicht, wie man den drücken soll. Ne? Ob man da 20 Augen runterpackt oder doch 14. Wenn Karo zu dritt steht, Katastrophe. Abstich droht auch noch. Also der Kreuz sieht natürlich viel besser aus. So, gucken wir, ob Unglück im Trumpf steht. Droht? Nein, ist nicht der Fall. Alles easy holen wir den letzten Trumpf, erster Karo fliegt, deutet darauf hin natürlich, dass Karo 10 bestellt, bei Spieler 1 ist, dann machen sie genau einen Stich. Ein kleiner Nepp-Zwischenzug hier noch, aber wieso sollte jetzt Spieler 1 Karo Lusche wegschmeißen, wo sein Partner schon den Karo König getrennt hat? So, und da stehen wir bei 350, bei Spiel 6, also wenn es so weitergeht, wird es eine großartige Liste, und ähm, ja, waren wir natürlich auch ein bisschen begünstigt, dass wir die eine oder andere Partie tatsächlich nicht bekommen haben. So, und weiter geht die wilde Fahrt. So, ähm, lange wie ich kurze Farbe, könnte man sagen, Pik Ass, aber jetzt Pik Ass aus Ass Lusche spiele ich wirklich so ungern. So oft spielt man dem da irgendwie gefühlt eine, eine 10 hoch. Ich denke, man kann dann auch hier mal in den Drilling Herz reingreifen. Also was heißt, ich denke, man kann. Offensichtlich tue ich es zumindest, Herz Dame hier die Wahl. Nimmt schnell raus, okay. So, mein Partner bringt kein Herz hinterher, wahrscheinlich hat er keinen mehr. Ist Eine naheliegende Erklärung wird gestützt, dadurch, dass wir hier die Stechfarbe gefunden haben, also wahrscheinlich zwei Pik gedrückt oder so. ne? Ähm, ganz normal, jetzt müssen wir mal gucken, beim Sechstrümpfer hat er nur eine Kreuz, wenn er nur ein Fünftrümpfer ist, dann ähm, hat er vielleicht, dann hat er neben den drei Herzen die ich ihm jetzt zutraue, auch noch zwei Kreuz. Und das sieht doch gut aus, auch dass mein Partner sich hier einmal duckt So oder so kann ich gleich ähm, Pik Ass reinlegen. Ich gehe einfach davon aus, dass mein Partner den Kreuz Buben hat. So, und jetzt gucken wir mal. Ja, es ist auch nur der Fünftrümpfer. Ähm, ja, der stelle übrigens mit Kreuz Bubenabzug gar nicht in dem Sinne Optimum, weil er dadurch Herz 10 nicht stechen kann. Ähm Kreuz 10 haben, hätten wir sowieso bekommen, aber wir kommen hier genau jetzt auf 60 raus. Er äh, hat ihn abgezogen, weil er danach beide Pikstiche ähm, hinziehen konnte. Pik 10 gedrückt, aber zum Glück nicht Pik 10 und Dame oder so, oder 10 und König, sondern beide Bilder noch bei meinem Partner. Sonst hätte man dem jetzt einen Vorwurf machen müssen, dass er tatsächlich den letzten Trumpf zieht. Denn äh, Kreuz 10 kriege ich hinten eben sowieso nach Hause gegen Astlusche und äh, durch den Bauernabzug war das der Abstich des der Herz 10 nicht mehr möglich. Aber wieder hat es eingeschlagen. Also eine schöne Metzelliste hier. Und jetzt guckt euch das mal an. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Gut, die Findung war jetzt nichts. Den Grang machen wir glaube ich trotzdem. Wir sind im Rocket. Keine Reizung. Wie gesagt, kann auch sein, dass da jetzt jemand eingeschnappt ist. Ähm, ja, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Drücken. Karo 10 unten, Karo 10 oben oder dann auch von diesen Damen da was runterlassen ähm, wenn Herz oder Pik rauskommt mh, mh, mh, eigentlich die größte Gefahr ist natürlich das Kreuz rauskommt aber du kannst natürlich auch mit <lacht> Herz Dame Pik Dame ähm, irgendwie Stiche machen und noch einen Zwischenzug in der Hand haben je nach Spielverlauf deswegen habe ich also Karo Dame gedrückt und da kommt das Karo Ast das sieht doch gut aus das sieht doch so gut aus Karo König rein okay 15 Karo sitzt schön 2-2. Alles artig. Buben stehen auch 1-1. Also, bisher sieht alles nach einem ganz artigen Stand aus. Ähm, so gesehen kann man jetzt bei 15 Augen natürlich einfach mal eine Farbe von unten greifen. Auf 22. Wenn man bei 2-2 dann wieder zurückgespielt wird, kann man die andere sogar auch noch von unten greifen. Wenn alles 2-2 steht, macht es halt auch nichts. Kommt Herz zurück, super. Und da kommt Pick-Abwurf. Und das ging so schnell, dass ich gedacht habe: äh. Jetzt guckt euch das an, obwohl am Anfang die Farbe so glatt stand, stellt sich raus, dass tatsächlich ähm, jetzt sowohl Herzkönig zu dritt stand, als auch Pikkönig zu dritt stand und Spieler 1 in Mittelhand ähm, dafür irgendwie neben seinem einen Bauern auch noch fünfmal Kreuz von oben hatte. Das heißt, an der Stelle sind sie jetzt natürlich rausgekommen und man kann sehen, Spieler 1 ist jetzt, äh, der hat jetzt doch genug gesehen, ähm, Länge Kreuz mit A-10 und einem Bauern. Ähm, das hat ihn jetzt nicht mehr motiviert, 18 zu sagen, Spieler 3 dagegen ist noch willig und ja, an der Stelle muss ich jetzt vielleicht auch sagen, bei meinem Punktestand ähm, muss man diese Lerche hier vielleicht jetzt nicht mehr reizen und natürlich habe ich mir das hinterher auch angeschaut, ähm, Spieler 3 hat jetzt zwei Picken gefunden und damit hätte ich dann wahrscheinlich auch den Pik gespielt, wäre schön in seine 5-Trumpf gelaufen, denn jetzt hat er 7-Trumpf und Karo ist auch noch frei, also mit anderen Worten, wenn ich dann auf die Idee komme, da wirklich den Pik zu spielen, hätte ich überhaupt keine Chance gehabt. Vielleicht hätte ich den 0 mit blanker Herz 9 gespielt, aber eigentlich ist der Peak dafür dann wieder zu stark. Fünf Trümpfe, Ass viert, blankes Ass. Ne? Deswegen ähm, kann ich an der Stelle also froh sein, dass Spieler 3 hier auch mit einer fragwürdigen Karte noch Interesse gezeigt hat. Und ja, 514, drei Spiele noch. Geht da noch was? Und was geht da? Ja, und jetzt ist Spieler 1 natürlich wieder dabei. Es ist ein Ansatz bei Passe, Passe, glaube ich, komme ich an dem Ding nicht vorbei. Und wenn ich ein bisschen schlechter stehe, 200 Punkte weniger, dann werde ich den auch mal mindestens auf Kreuz reizen. Aber jetzt schon mit über 500 und der Spieler, der bei minus 350 steht, hat Interesse, aus welchen Gründen auch immer. Da bin ich dann irgendwie doch aus der Nummer direkt wieder ausgestiegen. Ja, interessante Frage, ne? Mitnehmen oder beschweren. Es spricht doch einiges dafür, als zwei Trümpfe, als eher Trumpf kurzer das Ding mitzunehmen. Ja, und dann fällt Pikbube von meinem Partner. Das ist natürlich nicht so eine gute Nachricht, muss man sagen. Ähm, wenn man ganz ehrlich ist, steht da jetzt schon der Siebentrümpfer drauf. Dass mein Partner dann auch jetzt nicht das Herz Ass nicht zwischenzieht, natürlich jetzt auch schade. Ist er auf zehn Augen die. Herz Lusche losgeworden, aber mein Partner kann natürlich nicht wissen, dass ich hier noch Herz 10 König habe. Ne? An der Stelle, ähm, wenn wir ehrlich sind, jetzt in den Tiefschnitt zu gehen, das war natürlich sehr optimistisch im Sinne eines noch möglichen Sieges. Hätte mein Partner dann ähm, ja wirklich noch zwei Trümpfe haben müssen. Also es hätte dann höchstens der Sechstrümpfer mit dem Kreuzdrilling sein dürfen. Vielleicht hätte mein Partner auch noch eher Kreuz Ass haben können. Also im Sieg Sinne war es sicher korrekt aber realistisch, wo Pik Bube mitgenommen wurde, stand der Siebentrümpfer schon drauf, da war das also dann ein bisschen naja, vielleicht überkandidelt. Aber anyway, wenn hier jemand anders noch einen Schneider mitnimmt, das ist, glaube ich, hier nicht ein Thema. So, das ist nichts. Wir müssen weiter auf der Lauer sitzen und aufs letzte Spiel warten. Immerhin mein Partner wieder 18 gesagt, vielleicht geht noch was. Naja, beim Peak haben wir natürlich ehrlicherweise nicht richtig viel Hoffnung. 13 Augen. Okay, das sieht erstmal gut aus. Direkt ähm, Fehlfarbe identifiziert unten Abwurf. Okay, Karo kam schnell, der Abwurf. Also kein Kreuz, blanker ähm, Karo. Und es ist ein Fünftrümpfer, ist, also hat da vier Herzen noch dabei. Und die Trümpffolge sieht bisher so ein bisschen danach aus dann muss er jetzt, dass er jetzt abschmeißt, deutet auch wirklich darauf hin, dass er wirklich den Fünftrümpfer nur hat. Sonst beim Sechstrümpfer mit dem Herz macht es jetzt an der Stelle an sich keinen Sinn. Ist, Da würde er nur abschmeißen, wenn er das Herz Ass nicht hat. Dann werden wir auch jetzt immer noch gewinnen. So, jetzt, was macht denn mein Partner jetzt? Er kann Kreuz nochmal spielen. Am besten einfach kleinen Karo. Komme ich mit dem König wieder ran. Kann ich wieder Kreuz bringen. Und Spieler 3, wenn das wirklich also der Fünftrümpfer ist und ihm vielleicht sogar noch der Zuchtbube fehlt, was ja aufgrund der 18er Reizung von meinem Partner nicht unwahrscheinlich ist, dann kommt er hier wirklich in eine Trumpfkürze. Ähm ja, wenn er dann irgendwie sticht und Bauer nochmal Trumpf rausspielt, dann kommt mein Partner ran, der nur ein Herz hat. Das heißt, dann kann ich die Herz 10 irgendwo auf dem letzten Karo oder Kreuz auch noch ver verladen. Also eigentlich würde ich sagen, sehr optimistisch an der Stelle. Nur warum überlegt mein Partner jetzt hier seit 10 Minuten gefühlt? Was ist denn da los? Der wird doch nicht irgendwelche, auf irgendwelche komischen Ideen kommen. Was? Herz? Was macht er denn jetzt? Der Alleinspieler hat kein Kreuz, der Alleinspieler hat einen Karo. Ich meine, wir haben 39. Ich habe schon überlegt, ob, ob, ob mein Partner jetzt sogar noch Herz Ass hat, aber das kann ja überhaupt nicht sein. Und es ist der Fünftrümpfer. Und er hat jetzt den blanken Herz rausgespielt. Jetzt, hat er ihm, jetzt hat er, ist dann noch ein Trumpf und die beiden Herzen. Ähm, legendär, muss man sagen. Und es wird an sich noch legendärer. Du denkst natürlich irgendwie, dass wenigstens Karo 10 im Keller war, aber nein. Guckt euch das an. Karo 10, mein Partner hatte Kreuz, Bube und zweimal Ass 10 in der Hand, sowohl in Kreuz als auch in Karo. Ähm, Ass auch noch, also dass er da nur 18 reizt, war also jetzt schon wirklich komplett eingeschnappt und äh, Spieler 3 hatte wirklich ein extrem schlechtes Spiel in der Hand, dass der in diesem Spot überhaupt noch in diese Karte reingeht. An sich auch ein Wunder, weil der kann ja sowieso nichts mehr werden. Aber da war ich jetzt wirklich mal kurz am überlegen, ob vielleicht Spieler 1 schon taktisch äh, gespielt hat nach dem Motto ähm, bloß nicht noch 40 Punkte für Spieler 2, also für mich ähm, und damit mit Absicht dieser Herzlusche jetzt, jetzt spielt. Keine Ahnung. Eigentlich hatte ich bisher nicht den Eindruck, ähm, dass er so drauf war, aber ist ihm vielleicht einfach irgendwie der Faden gerissen. Ist schon ein bisschen ärgerlich, weil diese, wenn du hier so eine 500 hast, dann bist du ja sicher da, die, die Liste willst du mit in die Wertung nehmen. Ähm, aber da sind diese 40 Punkte einfach schon sehr, sehr wertvoll. Ne? Ähm, wenn das Richtung 600 Punkte geht oder 550, das macht schon was her. So, jetzt haben wir natürlich hier bei 18 noch eine ziemlich hoffnungslose Karte. Gut, zwei Bauern dagegen, aber sonst Bildersalat. Okay, Alleinspiel wirft erstmal Karo 8 ab. Ich hatte extra noch nicht beschwert, weil ich mir schon dachte, dass es, dass es die Stechfarbe sein könnte. Na guck mal, das war jetzt aber schnell von meinem Partner, die Kreuz 10. Also gut, ist natürlich an, aufgrund Pik König, Pik Dame leicht zu identifizieren. Aber jetzt, wo der allein die die Lusche abschmeißt, durchaus vorstellbar, dass er wieder nur zwei Farben hat. Zwei Bauern, Pik Ass zu viert, Kreuz Ass, Lusche und jetzt die Karo Lusche abgeworfen hat. Und jawohl, so ist es. Einfach nur jetzt schnippeln, Karo Ass hinterher von meinem Partner. Meinetwegen mitnehmen und Karo zurück mit dem Karo König, langt es für uns. Also da haben wir nochmal unverhofft, muss man sagen, hier die 40 Punkte eingesammelt, hören auf mit 554. Naja, ich denke, ihr stimmt mir zu, dass es eine lustige und interessante Liste war. Ich habe gar nicht so wahnsinnig viele Spielanteile, aber die waren immerhin ordentliche Spiele, muss man alles sagen. Die anderen in der Summe 4 zu 5 gespielt. Schönes äh, Gemetzel, 554 Punkte. Ähm, am Ende des Tages bin ich in dieser konkreten Turnierwertung damit nur Zehnter geworden, war, wurde hochgespielt. Aber das ist auch nicht das Problem. Thema. Ähm, darum ging es ja in dem Sinne gar nicht, sondern für ein, um ein schönes Ergebnis für die Rocket-Monatsmission ähm, oder für die Rocket-Wochenwertung, um sich für die Monatsmission zu qualifizieren. Und da würde ich sagen, liege ich jetzt nach vier Serien mit ähm, zwei guten Ergebnissen, 750 und dieser 550 schon sehr gut im Soll. Ja, also Rocket-Wochen, guckt euch das an. Wird wieder super angenommen. Ähm, großer Spaß, große Gaudi, wenn man der Sache ein bisschen wohlwollend aufgeschlossen <lacht> gegenübersteht, kann man eine Schippe mehr reizen. Die anderen tun es auch. Und naja, was am Ende zu gewinnen ist, das habt ihr ja hier auch schon auf dem Kanal oft genug gesehen. Also gerne auch mal anfassen und, und weiterempfehlen. Ja, und mal gucken. Ich denke, ich werde die Woche einfach aus der Freude noch ein paar Rocket-Serien zeigen. Morgen übrigens will ich mir zusammen mit Eddie die äh, Rocket-Final-Serien des großen Jahresfinals von Thomas Kinnberg anschauen und äh, für euch analysieren. freue mich drauf, wenn ihr wieder live dabei seid, morgen ab 21.30 Uhr. Also haltet die Ohren steif und wie immer, gut blatt.